Wenn du, wenn du ab nächsten Monat 1.800 Euro bekommst, netto, zwölfmal im Jahr, was würdest du dann machen? Ich würde auf jeden Fall weiter auf eine Ausbildung schauen ja? und ich würde auf keinen Fall aufhören zum Arbeiten gehen, weil haben ist Fahrt ja? mhm. und Selbstwertgefühl holt man sich auch nicht vom auf der Couch bringen, ja? Das ist eine Lüge und das kann jeder bei sich selbst beobachten. Jeden, dem schon mal langweilig war, jeder, was ist? Langeweile lange ist ein Zustand, den man abschaffen möchte. Deswegen fangen wir dann auch zum Umeinandergraben. Das heißt, es stimmt nicht, ja, dass Menschen nicht mehr arbeiten würden, wenn es ein Grundeinkommen gäbe. Das ist nicht wahr. Mhm. Lass euch ganz schnell dazu. Okay, danke dir.